Ja, moin zusammen. Es ist wieder Montag und das heißt, die Webtop-Reihe Making and Do It Yourself geht weiter. Letzte Woche habe ich euch ein bisschen mit äh, Abkürzungen beworfen, FDM, SLA, DLP, alles Mögliche. Und heute gehen wir wirklich in die Praxis ähm, und es geht darum, du möchtest einen 3D-Drucker haben, das ist super. Ich zeige dir, wie du dich entscheiden kannst. So, dafür gebe ich euch jetzt einmal natürlich auch meine Präsentationsfrei. Und ich hoffe, ihr könnt die jetzt sehen. Also, wie finde ich den richtigen 3D-Drucker? Ähm, ja, um mich ein bisschen zu stoppen und euch ein bisschen eine Übersicht zu geben, habe ich hier am Anfang tatsächlich mal eine Gliederung eingebracht. Denn wenn ich erstmal anfange, über 3D-Druck zu reden, höre ich oft auch nicht mehr auf. Aber wir haben ja ein zeitliches Limit, deswegen legen wir auch gleich mal los. Zum einen ist natürlich die Frage, welches Budget habe ich, was möchte ich und kann ich ausgeben für den 3D-Drucker? Dann, was gibt es für Materialien und welche möchte ich jetzt für mich privat oder für meinen Makerspace drucken? Dann gibt es verschiedene Bautformen, da gehen wir kurz drauf ein, welche Vor- und Nachteile es dort gibt. Und es gibt auch verschiedene Antriebsformen. Das zeige ich euch dann auch alles einmal in Ruhe. Dann Gibt es noch Unterschiede bei den Druckbetten, bei den Druckdüsen? Dann natürlich die Motoren und Endschalter sind noch eine wichtige Rolle. Und am Ende gebe ich euch noch mal rundum ein paar Entscheidungskriterien, die ihr durchgehen könnt, um zu entscheiden, welcher Drucker jetzt wirklich der richtige für euch, euren Makerspace, eure Schule oder was auch immer ist. Fangen wir also mit dem Budget an. Hier geht es natürlich von bis ähm, immer sehr weit her. Wir konzentrieren uns heute auf die FDM oder FFF 3D-Drucker und hier ist eine Preisspanne von 100 bis 30.000 und mehr so gut wie alles drin. Da fragt man sich natürlich, wie kommen diese Unterschiede zustande und brauche ich jetzt einen 3D-Drucker für 4.000 Euro oder reicht mir vielleicht auch einer für 100? Ich habe euch hier mal ein paar einfach rausgesucht. Die günstigeren 3D-Drucker liegen so zwischen 100 und 250 Euro, sind allerdings meistens äh, Imitate oder sogenannte China oder bastlerdrucker ähm, da sieht man hier zum beispiel einmal unten das ist meiner den seht ihr auch bei mir im hintergrund einen delta drucker und oben hier einen kartesischen 3d drucker dann ähm, geht es direkt einen größeren Schritt weiter und zwar zu den brusa 3d Druckern die sind hier unten dargestellt das sind auch kartesische und sind ja so ein bisschen der zwischenweg ähm, sind sehr professionell kann man gut bedienen ähm, man sieht aber auch noch irgendwie was passiert. Der nächste Sprung ist ein bisschen größer. Wir gehen nämlich zu der Marke Ultimaker, die ist hier auch ganz, ganz bekannt und vor allem in deutschen Makerspaces auch häufig vertreten, genauso wie Prusa. Ähm, dieser Drucker ist ein wenig teurer, es gibt natürlich verschiedene Modelle, aber was man hier sagen muss, ist, dass man nicht mehr so viel sieht, wie es funktioniert. Es ist sehr ein abgeschlossenes System, was sehr viel Benutzerfreundlichkeit bringt. Das bedeutet aber, dass man natürlich auch nicht mehr so viel klicken darf oder kann und daher die Technik dahinter schwerer versteht. Ähm, unten ist jetzt noch die nächstgrößere Version vom Ultimaker, der S5. Der kam, ich glaube, vor zwei Jahren auf den Markt. Da war er ganz, ganz groß gehypt, ähm, liegt jetzt immer noch bei einem Preis von 6.000. Und es gibt natürlich noch viele, viele, viele weitere 3D-Drucker, die ich jetzt nicht alle nennen kann. Ähm, häufig, wenn es kritisch wird, steht dann Preis auf Anfrage. Zum Beispiel einmal der Mark Forge ist aktuell auch sehr trendig, würde ich sagen. Der ist in der Lage, Carbonfasern oder Endlosfasern mit einzuarbeiten, um stabilere Drucke zu bringen. Der fängt bei 30.000 an und geht dann aufwärts mit Preis auf Anfrage. Ich weiß nicht, wo das endet, aber wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Kommen wir zu den Materialien. Wenn ihr euch überlegt, welchen Drucker ihr haben möchtet, müsst ihr euch auch im Klaren sein, dass es verschiedene Materialien gibt, mit denen ihr drucken könnt. Und dass nicht jeder Drucker für jedes Material geeignet ist. Ähm, erst einmal hier unten, es gibt eine sehr, sehr gute Quelle. Die hat Brusa vor drei Wochen etwa erst rausgebracht unter help.brusa3d.com ähm, materials. Ihr könnt auch tatsächlich auf de umschalten. Ich habe hier noch den englischen Link mit drin. Und dort gibt es eine wunderschöne Tabelle, in der ihr die Informationen zu den Materialien seht, wo ihr Eigenschaften für ähm, die Hitzebeständigkeit oder welches Druckbett ihr verwendet, für welches Material von welchem Hersteller seht. Ähm, wenn euch das interessiert, schaut da mal rein, da könnt ihr stundenlang, stundenlang stöbern. Ähm, und hier jetzt einmal ganz, ganz kurz pro und contra von den typischen Materialien. Einmal ähm, PLA, das ist ein auf Maisstärke basiertes, äh, basierter Kunststoff. Die Vorteile sind, dass es relativ günstig ist. Also so eine 800 Gramm Rolle kostet zwischen 15 und ja, 30 Euro, wenn man wirklich ein gutes hat. Es hat ein sehr gutes Druckverhalten, man hat wenige Probleme und der Drucker lässt sich einfach einstellen und eigentlich kommen alle Drucker mit diesem Material klar. Außerdem ist es industriell kompostierbar, das heißt, es ist umweltfreundlicher als zum Beispiel ein ABS. Was man aber sagen muss, ist, dass die Nachverarbeitung schwierig ist. Es lässt sich schlecht verkleben, es ist recht spröde, wenn man es dann doch mal aufbohren möchte, bricht es leicht. Und es ist nur bis etwa 50 Grad formstabil und danach fängt es an sich zusammenzuziehen. Und wenn man seinen 3D-Druck mal auf die Fensterbank stellt und einen sonnigen Tag hat, kann es schon sein, dass da irgendwie der 3D-Druck schmilzt, hatte ich tatsächlich auch schon. Sonst PTG, das ist der Stoff, der auch in unseren äh, Plastiktrinkflaschen verarbeitet wird, nur mit einem Glykol versetzt, damit es entsprechend leichter verflüssigt werden kann. Es ist ebenfalls ein sehr günstiges 3D-Druckmaterial. Die Rolle liegt hier auch zwischen so 20 und 30 Euro. Es hat ein sehr gutes Druckverhalten, ähnlich wie PLA. Man muss ein bisschen andere Parameter einstellen. Man braucht eigentlich auch ein beheiztes Druckbett. Es gibt auch Leute, die machen das ohne, aber mit Druck, beheiztem Druckbett macht ihr euch hier das Leben leichter. Es lässt sich besser nachbearbeiten, weil es nicht so spröde ist wie PLA. Allerdings lässt es sich trotzdem noch nicht verkleben, weshalb hier ja, gute Lösungen gefunden werden müssen, denn verkleben oder gelöst wird es zum Beispiel durch Tetrahydrofuran oder Chloroform und damit möchte man im Alltag eigentlich nicht arbeiten. Ähm, kommen wir weiter zu ABS. Das ist jetzt tatsächlich ein ähm, Kunststoff, der sich nicht ganz so einfach drucken lässt und man braucht dafür einen abgeflossenen Bauraum. Ihr habt äh, vielleicht schon einige 3D-Drucker gesehen. Das sind irgendwie so Achsen und meistens sind sie offen. Diese Drucker werden sich schwer tun, mit ABS zu drucken, weil das Material eine gleichmäßige Raumtemperatur haben möchte. Wenn dann zum Beispiel jemand das Fenster in eurem Makerspace öffnet oder die Klimaanlage angeht, dann könnte der Druck schon fehlschlagen. Deshalb ist es immer zu empfehlen, ABS in einem geschlossenen Bauraum zu drucken. Ähm, die Vorteile natürlich, es ist es sehr stabil. ABS ist der Kunststoff, der in der Industrie eigentlich am häufigsten verwendet wird und es hat gute Nachbearbeitungseigenschaften. Man kann das zum Beispiel mit Aceton anlösen und so auch die raue Oberflächenstruktur von 3D-Druckteilen einfach glätten und ziemlich cool, äh, glänzend und schön machen, dass man dann auch eine gute Haptik hat, was dann vor allem für Prototypen und Startups oder fürs Gewerbe ähm, sehr hilfreich ist. Ähm, was man wissen muss, wenn man dieses Material druckt, entstehen giftige Dämpfe. Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch einen abgeschlossenen Bauraum haben und nicht den ganzen Tag neben diesem Drucker verbringen. Viele sagen, okay, solange du nicht 24-7 mit der Nase über dem Drucker hängst, passiert da nichts. Aber ich wollte es einmal erwähnt haben. Kommen wir weiter zu einem flexiblen Material, zum Beispiel TPU. Das gibt es in verschiedenen Härtegraden und lässt sich eigentlich auch sehr gut drucken. Hier ist natürlich immer die Frage, wie hart ist mein TPU und wie gut lässt es sich dann am Ende drucken. Es ist bis 90 Grad formstabil. Das heißt, hier haben wir auch eine sehr, sehr gute Auflösung. Ich hatte das eben vergessen. PETG ist zum Beispiel bis 70 Grad formstabil, also auch ein bisschen mehr wie PLA, was bei 50 Grad lag. Ähm, bei TPU die Nachteile sind, dass ein wenig Erfahrung und Expertise benötigt sein muss, damit man es wirklich sauber drucken kann. Und die Nachbearbeitung, das ist wie so ein Radiogummi oder so, da lässt sich nicht viel schleifen oder machen. Es löst sich auch wieder mit Chloroform an, was man zu Hause nicht unbedingt machen möchte. Ähm, daher gestaltet sich diese hier schwierig. Als letzten Punkt noch einmal PVA. Das ist ein wasserlösliches Material, mit dem ihr zum Beispiel Stützstrukturen drucken könnt, die ihr dann danach in Wasser auflöst, sodass ihr dann schwer entformbare Modelle, also zum Beispiel einen Würfel in einem Würfel drucken könntet und die Stützstrukturen danach auflösen könnt. Der Kontrapunkt, ist es ist teuer, so eine 800-Gramm-Rolle kostet gut und gerne auch schon mal 90 Euro und es sollte trocken gelagert werden, da es leicht Wasser zieht und dann nicht mehr verdruckt werden kann. Hier seht ihr nochmal die ähm, Quelle von Brusa. Das ist eine sehr, sehr lange Tabelle. Hier die PLA, den PLA-Reiter habe ich einmal aufgeklappt, da seht ihr verschiedene Hersteller. Und dann Sachen, ähm, ob man es mit Gehäuse drucken muss, ob man ein Druckbett braucht, bei welchen Temperaturen es gedruckt, äh, ob man ein beheiztes Druckbett braucht, natürlich Druckbett braucht man immer, ähm, bei welchen Temperaturen man es drucken sollte und welches Haftmittel man zum, oder sie zum Beispiel auch für dieses Material empfehlen, damit es sich nicht vom Druckbett löst oder das Druckbett beschädigt. Kommen wir jetzt aber dazu, was steckt in so einem FFF3D-Drucker eigentlich drin und auf welche Punkte kann ich achten, wenn ich mir meinen eigenen kaufe? Zunächst einmal gibt es natürlich einen Rahmen. Der muss irgendwie alles zusammenhalten. Ist jetzt nicht weiter spannend. Allerdings gibt es hier auch verschiedene Bauformen. Dann gibt es verschiedene Endschalter, die man entweder hardwareseitig oder softwareseitig lösen kann. Es gibt in den meisten Fällen irgendwelche Riemen, die den Druckkopf oder das Druckbett oder die Achsen bewegen. Dann gibt es natürlich die Achsen, auf denen der Druckkopf oder die, das Druckbett entsprechend langläuft. Es gibt einen Extruder, das ist die Einheit, wo unsere Magie eigentlich passiert, denn da kommt das Filament fest rein und kommt irgendwie flüssig raus. Wir haben die Düse, also das letzte Endstück, wo wirklich die, das letzte Stück der Heißklebepistole, wo dann ähm, das weiche Material durchgedrückt wird. Wir haben Motoren, die das alle irgendwie, alles irgendwie bewegen müssen. Und wir haben natürlich unser Druckbett, auf dem ja, unser Bauteil am Ende auflegt und ähm, es ist jetzt ein bisschen unglücklich, den Pfeil so zu nehmen. Aber wir haben auch eine Firmware. Das heißt, wir haben eine Software, mit der also dass der Drucker angesteuert werden kann. Hier gibt es auch Unterschiede. Vor allem äh, bei den China 3D Druckern ist häufig eine eigene Firmware vom Hersteller drauf, die sich manchmal nur auf Chinesisch finden lässt und dadurch für uns äh, Deutsche relativ schwer zu lesen sein könnte. Ähm, kommen wir jetzt also zu den Bauformen. Ähm, es gibt Natürlich noch viel, viel mehr, aber ich möchte jetzt auf die zwei Hauptbauformen eingehen. Das ist einmal der kartesische 3D-Drucker oder der Delta-Drucker. Den Delta-Drucker seht ihr hier rechts. Das ist tatsächlich meiner und links, das ist ein typischer kartesischer, hier von Brusa, der bei uns im FabLab steht. Aber wo liegen denn jetzt eigentlich die Unterschiede? Bei der kartesischen Bauform haben wir immer drei orthogonale Achsen. Hier ist irgendwo eine Z-Achse, wir haben eine X-Achse und wir haben eine Y-Achse. Ähm, die können sich dann frei bewegen. Hier gibt es verschiedene Formen. Entweder bewegt sich die Z-Achse nach oben und unten oder die Z-Achse bewegt sich also im, in der Y-Richtung und der Druckkopf macht die Z-Bewegung. Ähm, hier gibt es ja ganz, ganz verschiedene. Ähm, die Achsen sind allerdings immer starr. Und was man sagen muss, diese kartesische Bauform ist sehr, sehr beliebt. Das heißt... Für euch wieder, es gibt sehr viele Hilfestellungen und Ersatzteile, sehr, sehr viele Foren, wo genau zu XY-Drucker dann Sachen besprochen werden. Wie kann ich das umbauen? Was kann ich da machen? Daher fällt die Fehlersuche am Ende auch sehr leicht, wenn man halt gut fragen kann. Und im Vergleich zu einem Delta-Drucker hat man eine etwas bessere Oberflächenbeschaffenheit, weil der Drucker einfach ein bisschen feiner auflösen kann, aber dafür auch etwas länger braucht. Ich würde sagen, dass die kartesische Bauform für Anfänger besser geeignet ist, weil es weniger Fehlerquellen gibt und weil man gute Hilfe findet, wenn denn doch mal was kaputt ist. Nichtsdestotrotz, hier einmal der Delta-Drucker. Wir haben ein kreisförmiges Druckbett, was man bedrucken kann. Es gibt insgesamt drei Arme, die hier auf den Achsen laufen, die für die Positionierung des Druckkopfes verantwortlich sind. Mit diesem Verfahren oder mit dieser Bauform ist es möglich, höhere Druckgeschwindigkeiten zu fahren und damit auch schneller zu drucken. Allerdings kommt es hier natürlich auch immer auf die Qualität des Druckers an. Man kann einen ja, 150 Euro Delta-Drucker nicht mit einem 1000 Euro äh, Kartesischen Drucker unterscheiden. Da kann es dann natürlich schon sein, dass der Kartesische schneller ist. Ähm, insgesamt, wenn wir schneller drucken, verlieren wir an Genauigkeit. Das ist eigentlich immer der Kompromiss, den wir eingehen müssen. Und was bei diesem, dieser Form ganz, ganz groß vom Nachteil ist, es ist kein Direct Drive Extruder möglich. Was das genau heißt, warum man so einen Extruder vielleicht haben möchte, äh, da kommen wir später noch drauf. Behaltet das im Hinterkopf, beim Delta Drucker geht das eben nicht. Und dadurch sind, ist es zum Beispiel schwierig, flexible Materialien zu drucken und hier vor allem welche, die besonders weich sind. Ähm, einen weiteren Punkt, den man sich klar machen sollte, ist der Basteldrucker gegen das Komplettsystem. Einmal bei einem Basteldrucker oder bei so einem offenen Drucker hat man natürlich einen höheren Lerneffekt, wenn man wirklich äh, Schüler oder Leute in seinem Makerspace in den Drucker einweist. Man kann einfach mehr einstellen. Beim Ultimaker hier rechts zum Beispiel, den haben wir auch bei uns im FabLab, der erkennt sein Filament automatisch, der weiß, welches Material das ist, der stellt dann seine Temperatur entsprechend um, ähm, der levelt sein Bett automatisch. Also da hat man sehr, sehr wenige Handgriffe, die man wirklich noch vollführen muss, damit der Druck gelingt. Das ist bei einem Basteldrucker oder bei so einem offenen Drucksystem natürlich anders. Da kann man auch nochmal zeigen, okay, wie funktioniert das jetzt genau? Und du siehst das Filament, wie es hier durchgeht, du siehst die Motoren sich bewegen, du siehst die Riemen und Achsen. Also ist das hier für den Anf Anschauungseffekt natürlich oder für den Lerneffekt immer ein bisschen besser, einen Basteldrucker zu haben als so ein geschlossenes System. Allerdings muss man sagen, wenn man in einem Makerspace ist, möchte man eigentlich auch Drucker, die zuverlässig funktionieren. Und deswegen ja, wird es vielleicht mit den günstigen China-Druckern etwas kritisch, weil das ist wie ein altes Auto, was man sich kauft. Man kauft sich ein Hobby dazu und wenn man sich so einen günstigen Drucker kauft, ähm, muss man auch immer damit rechnen, dass man ihn warten muss, dass man Komponenten austauschen muss und dass man ja, sich einfach in die Materie mehr einarbeiten muss. Wie jetzt mit einem professionelleren Drucker wie dem Brusa für 800 Euro, der dann auch, ja, einfach nicht so wartungsanfällig ist am Ende. Ähm, die Ersatzteile gibt es bei den Basteldruckern meistens frei zur Verfügung oder von anderen Makern, die dann kostenlos zur Verfügung gestellt werden bei einer Firma wie Ultimaker gibt es dafür dann einen sehr guten Support. Da muss man sich einfach entscheiden, was man möchte. Ich persönlich bevorzuge immer, wenn ich selbst die Sachen ganz machen kann. Wir sind ja schließlich alles Maker. Beim Ultimaker hatte ich auch tatsächlich das Problem, ich habe meine Bachelorarbeit damit gedruckt. Und eines Morgens sagte er, ja, ich gehe jetzt nicht mehr an. Und dann mussten wir ihn einpacken, zum Hersteller schicken und nach zwei Wochen kam er dann wieder. Und ich stand da, wollte meinen Teil für die Bachelorarbeit drucken. Ja, und hatte dann auf einmal keinen Drucker mehr und mit einem anderen konnten wir es nicht machen, da das eben ein flexibles Material war und die anderen Drucker bei uns das alle nicht konnten. Da habe ich dann angefangen, habe mich mit einem Mitglied hingestellt und habe einen Eigenbau-Drucker halt auf TPU umgerüstet. Hat sehr lange gedauert, aber ich habe sehr viel dabei gelernt. Daher, wenn ihr Studenten betreut, haltet immer eine Backup-Lösung bereit und sagt ihnen, dass ein Druck nicht immer funktioniert und dass sie Zeit einplanen müssen. Ja, dann natürlich auch die Kosten als wichtiger Punkt. Hier der Ultimaker ja bei 4000 Euro, der Basteldrucker hier ungefähr bei 150. Allerdings müsst ihr bedenken, dass ihr auch viele Komponenten beim Basteldrucker austauschen werdet und diese Kosten natürlich auch nochmal on top mit drauf kommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch der Brandschutz. Am Ende sollte das ja alles möglichst CE-zertifiziert sein, damit ihr das auch in eurer Schule mal über Nacht laufen lassen könnt. Und ja, auch die Bedienbarkeit. So, kommen wir also zu den Extruderarten. Der Extruder ist eigentlich die ganze Einheit, die wir vorhin in diesem kleinen Blob gesehen haben, von Antriebseinheit bis Nozzle, wo dann unser Filament rauskommt. Es gibt auch wieder hier im Groben zwei verschiedene Arten. Es gibt noch so eine Zwischenlösung, aber da, die ist sehr, sehr selten vertreten. Deswegen möchte ich da heute auch nicht drauf eingehen. Wir haben einmal einen direkten Extruder und einen Bauden-Extruder. Beim direkten Extruder sitzt der Motor und die Antriebseinheit direkt an dem Druckkopf mit dran. Und beim Baudenextruder ist der Druckkopf hier frei beweglich, der sich dann auf den Achsen entsprechend bewegt. Und die Motoreinheit sitzt irgendwo hinten oder am Drucker befestigt und bewegt sich nicht mit der Nozzle mit. Das bedeutet, wir haben natürlich auch weniger Gewicht. Ähm, hier habe ich euch mal einige Pro- oder einige Unterschiede der verschiedenen Extruderarten eingelegt oder aufgeschrieben. Beim Baudenextruder, das ist wieder der hier, wo die Einheit ganz hinten am Druckgehäuse irgendwo sitzt, haben wir natürlich ein geringeres Eigengewicht, weil der Motor nicht auf der Achse bei der Nozzle mit drauf sitzen muss. Dadurch ist es möglich, eine schnellere Druckgeschwindigkeit zu fahren, weil der Drucker ja durch das geringere Gewicht nicht so heftig abbremsen muss, wie es äh, muss, wenn der Extruder direkt mit auf dem Druckkopf sitzt. Ähm, er ist natürlich auch deutlich kompakter, weil wir die Antriebseinheit verlagert haben allerdings ist es nicht möglich oder nur, nur schwer möglich, flexible Materialien zu drucken. Ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn ihr einen ein, also ein, ein Garn oder einen Faden in eine Nadel einfädeln wollt. Wenn ihr das irgendwie so ganz nah macht, ist das irgendwie einfach, aber wenn ihr von hier versucht, diesen Faden irgendwie durch die Nadel zu bekommen, ähm, wird das schon etwas schwierig. Ähnlich ist das bei den flexiblen Materialien, deswegen sind hier nur sehr harte Elastomere möglich und die ganz, ganz wabbeligen kann man mit dem Bauden Extruder einfach nicht drucken. Ähm, außerdem kommt durch die längere Filamentführung, die wir hier haben, natürlich auch eine höhere Reibung zustande und dadurch muss das System oder der Schlauch hier auch gewartet werden, was zum Beispiel mit abrasiven Filamenten schwierig wird. Es gibt so ganz tolle Filamente, die im dunklen leuchten oder irgendwelche Metallteile ähm, damit drin haben, die allerdings meistens abrasiv, also als abrasiv gekennzeichnet sind. Und die erzeugen dann natürlich auch Reibung in unserem ganzen System, was bedeutet, dass es öfter gewartet werden muss. Dahingegen beim direkten Antrieb haben wir ein höheres Eigengewicht, dadurch äh, auch eine höhere Druckqualität, weil das Filament näher an der Nozzle zurückgezogen werden kann. Wenn wir uns überlegen, der Drucker soll hier irgendwie drucken und der an der anderen Stelle nicht, zieht er ja entsprechend das Filament wieder hoch, damit an der Stelle auch nichts kommt. Und wenn wir hier einen direkten Weg haben, geht das natürlich deutlich schneller. Wir sind etwas langsamer, weil wir den schweren Druckkopf natürlich abbremsen müssen. Allerdings sind auch mehr Materialien druckbar, wie jetzt beispielsweise so ein flexibles Material. Es ist natürlich auch ein schwächerer Antrieb notwendig, weil wir das Material nicht von hier die ganze Strecke transportieren müssen mit der ganzen Reibung, sondern den Antrieb direkt hier am Druckkopf haben. Allerdings kann es dadurch sein, dass der Druckkopf ein bisschen verwackelt und sich dadurch Streifen bildet. Das passiert dann vor allem bei günstigeren Modellen. So, was ist jetzt dieser Extruder genau? Warum zeige ich euch das? Ähm, einfach aus dem Grund, dass wenn mal etwas kaputt geht in diesem ganzen Extruder, dann könnt ihr das ziemlich einfach selbst austauschen. Jedenfalls bei den Basteldruckern, wenn ihr nicht so ein komplettes Gehäuse habt, was irgendwie nicht verrät, was es tut. Und deswegen gehen wir jetzt mal die wichtigsten Komponenten von so einem Extruder durch, die ihr dann entsprechend auch einfach austauschen, nachbestellen und warten könnt. Ganz oben hat man einmal den Filamentsensor. Der ist optional, der ist nicht bei allen Druckern vorhanden. Der bemerkt einfach, wenn das Filament leer ist und stoppt dann den Druck, sodass man neues Filament nachschiebt und der Druck nicht komplett wieder von vorne beginn, begonnen werden muss. Wir haben hier natürlich auch unsere Antriebseinheit. Das ist einfach ein Motor und so ein, oder entweder sind es zwei Motoren oder es ist ein Motor und so ein kleines Röllchen, was mit einer Feder dagegen gedrückt wird. Dann gibt es insgesamt zwei Lüfter. Der eine ist hier oben, der die Luft für das Cold End, also für die, für die Kühlung, sorgt, damit das Filament an dieser Stelle hier natürlich auch schön fest ist und hier unten, wo wir es flüssig haben sollen, schön flüssig werden kann. Dafür haben wir hier unten das Stück, den sogenannten Heat-Break. Der sorgt dafür, dass eben das Filament dort oben fest ist und hier unten flüssig ist. Dann auch wieder optional gibt es bei manchen Modellen einen bed level sensor der entsprechend automatisch für die Planheit unseres 3D-Druckbetts sorgt oder eben für den Z-Abstand, den unsere Düse dann zu dem Drucker haben soll. Gerade bei günstigeren Modellen ist dieser Sensor allerdings nicht vorhanden, sodass wir das alles manuell einstellen müssen. Wie kommt jetzt die Hitze in unser System? Hier gibt es ein Heizelement, das ist einfach so ein Heizstab, an dem zwei Kabel dran sind. Der wird in, das, in den Heatblock eingeführt und dann schafft er je nach Drucker auch mal bis zu 260 bis 280 Grad. Um das Ganze zu regulieren, gibt es dann auch einen Temperatursensor, der am laufenden Band die Temperatur misst und entsprechend eine Regelung im Drucker ermöglicht, dass wir unsere Temperatur auch schön halten können und nicht auf einmal kein Filament mehr haben, weil es nicht mehr verflüssigt werden kann. Was natürlich nicht fehlen darf, ist auch die Nozzle. Die Nozzle hat am Ende hier eine kleine Aussparung, in der dann das, durch die das Filament durchgedrückt werden kann, sodass wir am Ende nur eine kleine dünne Wurst rausbekommen und nicht das dicke Filament irgendwie im Ganzen durchdrücken müssen. So, hier ähm, nochmal auf der anderen Seite die Transportrolle der, einen, der äh, Antriebseinheit. Hier ein Teil, was sehr, sehr gerne kaputt geht und sehr, sehr gerne verschleift, auch beim Direct Drive Extruder, ist das sogenannte PTFE-Röhrchen. Ähm, dieses Rohr sitzt hier in dieser ganzen Einheit mit drin und ähm, führt einfach das Filament und sorgt für einen Hitzeschutz. Es kommt ja einfach durch den Betrieb vor, dass dieses Teil verschleißt und das muss ab und an mal ausgetauscht werden. Diese witzigen Wellen hier, das soll der Kühlkörper sein. Wir müssen die Hitze ja auch irgendwie abtransportieren. Dadurch haben wir hier den Lüfter, der auf unseren Kühlkörper ähm, die Luft richtet. Und hier haben wir nochmal einen Lüfter, der am Ende auf unser Druckbett gerichtet ist und dann unser flüssiges Filament wieder auskühlen soll, wenn es denn am Druckbett angekommen ist. Jetzt sind wir aber auch gleich fertig. Es gibt noch insgesamt den Heizblock und es gibt natürlich das Filament, was wir brauchen. Das waren viele Begriffe. Schaut euch das nochmal an, wenn irgendwas kaputt ist, wo was ist, dann könnt ihr die, den richtigen Begriff googeln und euch entsprechend Hilfe suchen. Wie sieht das Ganze jetzt in der Realität aus? Ich habe euch einfach mal ein paar verschiedene Druckköpfe oder Extruder hier rausgesucht. Und wir haben zum Beispiel hier, das ist der von meinem Delta-Drucker, einen Baudenextruder. Das sieht man daran, dass dieser Schlauch hier von oben zum Druckbett geht. Und hier diese Motoreinheit, den sieht man so ein bisschen über diesem blauen Schuh, ist am Druckrahmen befestigt. Hier unten sehen wir die Nozzle, hier den Heatblock. Der ist ein bisschen eingeschnoddert, weil da wieder irgendwas nicht dicht ist und das Filament rauskommt. Ähm, hier dieses große rote Kabel, das ist vom Heizstab, ähm, der entsprechend in den Heizblock eingeführt wird. Genau, hier weiter sieht man einmal eine Einheit von der Nozzle, dem Heatblock und hier dem, äh, dem, dem Kühlkörper. Und hier unten, wenn wir weitergehen, das ist zum Beispiel ähm, so ein PTFE-Röhrchen, was hier in diesem Gewinde mit drin sitzt. Ähm, hier ganz unten ist nochmal eine andere Bauart dieses äh, Heat Thread oder Heat Rod nennen Sie es tatsächlich auch, ähm, gezeigt, die war in meinem Drucker auch verbaut und das war das allererste Teil, was irgendwie kaputt gegangen ist, weil zur Befestigung eine kleine Imbusschraube hier auf diesen dünnen Hals drückt und die Imbusschraube hat einfach das Metall hier kaputt gemacht und dadurch ist mein äh, Throt entsprechend gerissen. Hier unten links sieht man zum Beispiel noch einen ähm, Geared Extruder, nennt sich das, oder Geared Direct Drive. Das ist einfach ein Zahnrad angetriebener direkter Extruder. Und natürlich hier auch wieder Heatblock, Nozzle, ähm, Temperatur, ähm, Heizstab und Temperatursensor mit dran. Hier auf dem rechten Bild sieht man zum Beispiel eine Antriebseinheit von einem Extruder. Wir haben hier eine Feder, die den sogenannten Anpressdruck reguliert, also den Druck der von dem Zahnrad und der Rolle auf das Filament gebracht wird, damit wir das entsprechend auch flüssig nach unten transportieren können. Hier ist dann unser Zahnrad, was eben in der Abbildung zu sehen war, und hier eben dieses kleine Transportröllchen. Ja, wenn es mal nicht so läuft wie geplant, das ist bei einem 3D-Druck Alltag und darauf muss man sich einstellen, da sollte man sich nicht ärgern, sondern da lernt man von. Bei dem ganzen Extruder oder bei dieser ganzen Einheit arbeiten wir mit einem flüssigen Filament. Das heißt, wenn irgendwas nicht ganz dicht ist, dann schnoddert das natürlich überall raus, wo es irgendwo einen Weg findet. Ähm, hier sieht man beispielsweise einen Heatblock, wo das ein, eine gewisse Zeit ignoriert wurde und dann ist das Filament hier drumherum auch schön eingebrannt. Wenn so etwas passiert, also am besten hier, das ist jetzt zum Beispiel mein Drucker, da seht ihr oben auch schon so eine wunderschöne Filamentpfütze auf dem Heatblock. An dieser Stelle am besten nicht mehr weiterdrucken, ähm, aus, also den, den Druck stoppen und das hier entsprechend einmal reinigen. Ähm, das geht tatsächlich ganz gut, wenn man den Heatblock leicht erwärmt, so zwischen 50 und 80 Grad, das Filament vorsichtig abwischt ähm, oder es entsprechend mit einem Bunsenbrenner oder ähnlichem dann freibrennt. Was man zum Beispiel auch mit der Düse machen kann, wenn die wirklich so verstopft ist, dass überhaupt nichts mehr rauskommt, weil ihr zum Beispiel mit einem abrasiven Material gedruckt habt und die jetzt irgendwie verstopft ist. Man kann natürlich auch mit einer Nadel ein bisschen das freistechen, aber das Freibrennen hat bei uns bisher immer am besten funktioniert. Ähm, hier rechts, das sind so sogenannte Kali cats ähm, Die kann man drucken, um zu sehen, was ist bei meinem Drucker falsch gelaufen und was nicht. Da gehen wir dann nächste Woche drauf ein. Da gibt es dann verschiedene Bilder und Tabellen, was genau vielleicht falsch ist, wenn die so ausdehnen und nicht so, wie sie sollen. Hier unten ist einmal ja, das Material einfach nicht richtig gehaftet und deswegen einmal um die Düse geschnoddert und das musste dann hier in kleinster Feinstarbeit wieder ähm, weggeschmolzen werden. Aber warum das passiert, kommen wir auch nächste Woche drauf. Und es kann immer sein, so Halterungen von den Motoren oder die Riemenspanner etc. Ähm, brechen einfach ab. Die sind meistens auch 3D gedruckt. Die kann man dann nachdrucken, wieder einbauen und dann funktioniert das Ganze wieder. Wir hatten jetzt den Bauden und den Direct Extruder. Es gibt auch andere ähm, Arten, die einfach beide Welten ein wenig verbinden wollen. Hier ist zum Beispiel eine Eigenkonstruktion von jemandem aus unserem FabLab, der hat den Bauden-Extruder und den Direct Drive in einem untergebracht. Hier zum Beispiel sieht man, wir haben den Motor, wir haben direkt einen Direct Drive, der das Filament einziehen kann und hier haben wir einen Bauden, also das sind zwei Düsen am Ende, der das Material hier anbringt. Bisher druckt das ganz gut. Allerdings hat er noch ein Problem, dass er die Höhe der verschiedenen Druckdüsen nicht einstellen kann und daher sich häufig mit der anderen Düse einfach gegen das Bauteil fährt. Hier links sieht man sowas zum Beispiel mal als Konstruktionszeichnung. Da geht es dann in, ich glaube, zwei Wochen drum, wie man denn konstruiert oder womit man am besten konstruiert. Weil am Ende ist das überhaupt nicht so schwer, wie sich das viele vorstellen und jeder kann das machen. Okay. Okay. Es geht weiter in unserem langen, langen Marathon über FDM-3D-Drucker und zwar zum Druckbett. Hier gibt es die verschiedenen entweder unbeheizte Druckbetten oder beheizte Druckbetten. Wenn sie beheizt sind, ist hier meistens so ein Wärmepad einfach drunter geklebt. Die gibt es in runder Anordnung oder in eckiger Anordnung. Die haben verschiedenen Durchsatz, also brauchen unterschiedlich lang und können unterschiedlich stark entsprechend Temperaturen generieren. Dann bei den Druckbetten gibt es entweder welche, die fest montiert sind oder welche, die entsprechend direkt abgenommen werden können. Hier bei meinem Delta-Drucker ist zum Beispiel ein fest montiertes Druckbett. Das heißt, den Druck muss man vom Drucker lösen. Da die Haftung manchmal ein bisschen zu gut ist, bekommt man das nicht so gut ab. Und dann schlägt man natürlich auch immer gegen die Lager und das sensible System des Druckers, was manchmal nicht ganz so gut ist. Daher gibt es auch abnehmbare Druckbetten und die allermeisten Drucker arbeiten auch mit diesen dass man entsprechend, wenn man Kraft auf das Bauteil aufwenden muss, die nicht auf die sensiblen Achsen und Co. vom Drucker gehen. Dann gibt es natürlich das Bettleveling, leveling Wenn wir 3D drucken und vor allem je größer unser, unser Druckbett ist, desto planer muss es ja sein. Wenn wir ein schiefes Druckbett haben, fährt der Drucker hier natürlich gegen, hat hier einen zu großen Abstand und wir können am Ende nicht drucken und bekommen kein schönes Ergebnis. Das heißt, wir brauchen ein sehr fein eingestelltes, planes Druckbett und hier gibt es die Möglichkeit, entweder das manuell zu ähm, machen, zum Beispiel hier über so Schrauben, die man einstellt, oder es automatisch mit einer ähm, Sonde hier, das ist zum Beispiel eine, äh, ein Induktionssensor, der das mitteilende Druckbett erkennt und dann Punkte anfangen kann, um ja, einfach die Punkte zu messen, eine Ebene durchzulegen und sich das Druckbett automatisch zu justieren. Wenn man das manuell macht, sagt man immer, dass zwischen Düse und Druckbett ungefähr so ein Papier leicht äh, durchpassen soll. Also das bewegt man dann immer so leicht hin und her und es muss ein ganz kleines bisschen kratzen, dann ist der Abstand zum Druckbett gut. Es gibt außerdem noch unterschiedliche Druckbetten, zum Beispiel glatte oder texturierte oder strukturierte Druckbetten. Das ist natürlich auch wieder eine Frage der Haftung. Deswegen auch, warum das Ganze unsere Bauteilhaftung ähm, oder ändert sich, je nachdem welches Material wir verdrucken. Ähm, bei einem PETG zum Beispiel, das mag ein sehr warmes Druckbett. Wenn das Druckbett dort kühler, also wenn wir jetzt keine Haftmittel oder Klebematerialien irgendwie mit draufbringen, mag es ein warmes Druckbett. Ähm, und unter 80 Grad fängt es eigentlich an, sich loszulösen. Und wenn das, äh, das Bauteil nicht hält, dann druckt der Drucker irgendwo anders weiter und ja, dann können wir das Ganze dann auch stoppen und wegschmeißen. Ähm, das ist das Loslösen, aber was viele nicht sehen, ist auch, dass sich Sachen oder die Drucke am Ende nicht ablösen lassen. Und das ist tatsächlich gefährlich, weil wir da dann unsere Druckbetten beschädigen und zum Beispiel, wenn wir ein Glasbett haben, das Glas mit rausreißen. Das ist hier zum Beispiel bei unserem Brusa-Drucker im Lab einmal passiert. Da sieht man hier diese Delle, weil das Druckbett die Beschichtung sich einfach mit dem Druckteil mit abgelöst hat. Da auch wieder diese Tabelle von Brusa, die eben bei den Materialien schon waren, empfiehlt immer verschiedene Haftmaterialien, aber dazu nächste Woche mehr. Wir haben es fast geschafft wirklich versprochen. Ähm, kommen wir zur Druckdüse. Ähm, die Druckdüse hat erstmal oder kann man in unterschiedlichen Durchmessern erwerben. Das geht meistens von 0,15 bis 1,2. Und das betreibt einfach dieses kleine Loch, durch das das Filament hier am Ende drauf, äh, rausgeht. Das heißt, das ist am Ende auch unsere äh, Dicke von dem Filamentwürstchen von unserer Schicht, die wir auf unser Druckbett aufbringen. Dann gibt es diese Düsen in unterschiedlichen Materialien. Von Messing bis Kupfer ist da alles dabei. Ähm, könnt ihr im Internet auch einfach einmal recherchieren. Da gibt es sehr, sehr gute Seiten, die die verschiedenen Vor- und Nachteile der Düsen mit aufbringen. Hier ist wieder darauf zu achten, guckt, welches Material ihr verdruckt und ob dieses Material abrasiv ist und vielleicht eine gehärtete Düse benötigt. Denn ähm, Messing hat die Eigenschaften, dass es eine sehr gute Wärmeverteilung bietet. Allerdings ist das ein sehr weiches Material. Wenn du mit einer Messingdüse ein abrasives Filament wie ein äh, Glowing in the Dark oder so verdruckt, dann reibt die sich einfach weg. Wir hatten schon mal den Fall, ähm, da hat jemand einen 24-Stunden-Druck mit so einem leuchtenden Filament gemacht und dann war die Düse einfach bis hier komplett weg. Also die war nicht mehr vorhanden und dann hatten wir irgendwie eine 2,0-Düse und keine 0,4 mehr. Ähm, was es ebenfalls gibt, ist eine Edelstahldüse. Die wird hauptsächlich für Teile eingesetzt, die Lebensmittel echt gedruckt werden sollen. Wenn ihr also ja, irgendwelches Besteck oder was was mit Essen in Berührung kommen soll, drucken möchtet, zum Beispiel Plätzchenformen, jetzt wo es auf Weihnachten zugeht, sollte man das nach Möglichkeit mit einer Edelstahldüse machen. Es ist ein härteres Material, hat aber insgesamt eine schlechtere Wärmeübertragung wie zum Beispiel eine Messingdüse, weshalb ihr bei euren Druck, also Materialien, aufpassen solltet, dass sich das entsprechend gut drucken lässt. Dann die Gehärtete Stahldüse, die ist eigentlich das Standardbeispiel für abrasive Filamente. Sie hat eine sehr lange Lebensdauer und ähm, ist für harte Materialien eben geeignet oder hat auch ein sehr, also ist hart von sich aus, hat allerdings auch eine schlechte oder schlechtere Wärmeübertragung als zum Beispiel Messing, weshalb es bei manchen äh, Filamenten wieder zu Problemen kommen kann. Wenn ihr es also nicht braucht, dass ihr wirklich mit der Stahldüse druckt, Könnt ihr auch wieder die Messing reinmachen, das erleichtert euch bei manchen Drucken vielleicht das Leben. Ähm, dann natürlich noch Kupfer, hier die teuerste Variante. Ähm, sie ist sehr gut geeignet, um hohe Temperaturen zu drucken, wenn ihr zum Beispiel ABS oder ASA, das ist so ein ABS-Imitat, ähm, verdrucken möchtet. Sie hat auch eine gute Wärmeübertragung bei einer guten Haltbarkeit. Allerdings ist sie recht selten teuer und in nur wenigen Durchmessern verfügbar. Kommen wir also zu dem letzten Punkt, unseren Motoren und Endschaltern. Äh, die Motoren sind natürlich dafür da, um unseren Druckkopf irgendwie zu bewegen oder unser Druckbett oder was auch immer, damit unser Filament am Ende an der richtigen Stelle landet. Dafür werden eigentlich Schrittmotoren eingesetzt. Die sehen ungefähr so aus, haben äh, einen Stecker mit vier Kabeln und gehen dann entsprechend irgendwo an euer Steuerbord. Ähm, ist nicht weiter spannend, nur dass ihr es einfach mal gesehen habt. Dann zu den Endschaltern. Es gibt verschiedene ähm, Techniken, wie ihr jetzt den, das Ende eures Druckbereichs mitbekommen könnt. Hier zum Beispiel endet der, die Z-Höhe und der Drucker sollte natürlich nicht einfach in, in die Decke fahren, weil er dann ja, sich selbst zerstört. Ähm, es gibt die Möglichkeit, hier Hardware-Endschalter zu machen. Da fährt der Drucker einfach gegen, drückt diesen Schalter, bekommt ein Signal, dann weiß er, okay, ich kann nicht weiterfahren. Hier ist mein Nullpunkt. Ich rechne jetzt nach unten. Ich weiß ja, wie groß ich bin. Ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Software-Endschalter zu implementieren oder die Motorströme zu messen. Also wenn der Drucker gegen die Wand fährt, hat er einen höheren Motorstrom, wie wenn er sich frei bewegen kann. Das detektiert er in der Software und rechnet dann, dass er vermutlich gegen die Wand gefahren ist. Äh, hier sieht man zum Beispiel auch ganz gut äh, in dieser Achse, dass die Führung nicht ganz sauber ist, weil er hier immer oben endet und sich den ganzen Schnodder ähm, sammelt. Solche Teile sollte man auch regelmäßig ölen oder einfach sauber machen. Kommen wir zu der allerletzten Folie, unseren Entscheidungskriterien. Am Ende wollt ihr ja einfach nur einen 3D-Drucker für euch zu Hause oder für euren Makerspace oder eure Arbeit. Am Anfang müsst ihr euch fragen, wie viel Budget habe ich? Möchte ich einen günstigen Drucker oder möchte ich einen teuren Drucker? Möchte ich dabei jetzt selbst in das Hobby einsteigen und mich voll da reinlesen und verschiedene äh, Geared Extruder und Bauden und Sachen umbauen? Oder möchte ich lieber einen guten Service haben? Für den guten Service muss man nicht unbedingt gleich die 4000 Euro in die Hand legen. Ähm, allerdings, ja, wir selbst haben sehr, sehr, sehr viele Prusa 3D Drucker bei uns im Lab, weil sich das als gute Zwischen oder weil sich das als sehr, sehr gutes System erwiesen hat. Hier gibt es nämlich auch Ersatzteile, man kann sie selbst warten, aber es gibt halt trotzdem ein gutes Forum und einen Service, den man nutzen kann. Andererseits, wenn ihr keine Lust habt, selbst irgendwie an diesem Drucker rumzuschrauben, könnt ihr natürlich was nehmen, wo ihr den Drucker dann hinschicken könnt und er kommt repariert einfach wieder zu euch zurück. Dann natürlich die Abwägung zwischen Anschaulichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Möchtet ihr einfach, dass der Druck startet und ihr sagt, ja, ja, ja, habe ich gemacht, starten, druckt, fertig? Oder möchtet ihr selbst zum Beispiel den Filamentwechsel manuell machen, das Druckbett einstellen und hier einfach äh, die Schritte des 3D-Drucks nachvollziehen, um es selbst lernen zu können? Dann auch ein, ein weiterer wichtiger Punkt, äh, wo wollt ihr den Drucker hinstellen? Wollt ihr im gleichen Raum auch noch Unterricht halten oder ein Seminar oder Workshop halten? Denn gerade die günstigeren Drucker können sehr laut werden. Das ist mein Delta Drucker zum Beispiel, der ja hier hinten steht. Ähm, wenn ich den anmache, hören das wahrscheinlich drei Wohnungen unter uns noch. Deswegen kann ich den nicht über Nacht laufen lassen und bin auch immer anwesend, wenn dieser Drucker irgendwie läuft. Ähm, es gibt insgesamt zwei Filamentdicken. einmal das 175er und einmal das 285er Filament. Ähm, hat verschiedene Vor- und Nachteile, auf die bin ich jetzt nicht auch noch eingegangen. Googelt das entsprechend oder fragt einfach in den Kommentaren nach, dann schreiben wir das nochmal. Ähm, dann ist ein Unterschied die Z-Auflösung. Wie genau möchte ich drucken? Reichen mir 0,1 mm oder will ich hier sehr, sehr viel feiner werden? Ähm, wie groß soll mein Bauraum sein? Ähm, also wenn ich 3D-Druckteile haben möchte, sind die eher diese Maße oder reichen mir so kleine Figürchen? Und welche Materialien, also die Frage ist eigentlich auch immer, welche Materialien möchte ich verdrucken? Brauche ich einen offenen, also brauche ich einen geschlossenen Bauraum oder reicht mir ein offener Bauraum? Also möchte ich ABS verdrucken oder nicht in den einfachsten Fällen? Dann natürlich brauche ich eine CE-Zertifizierung, um den Drucker hier zum Beispiel auch über Nacht laufen lassen zu können. Und am Ende wieder Bauden-Extruder oder Direct Extruder. Und will ich nur eine Düse oder mehrere haben? So, ich freue mich auf eure Fragen. Ähm, nächste Woche geht es dann weiter mit So gelingt dein erster eigener 3D-Druck. Da gehen wir auf die verschiedenen äh, Schritte ein, die ihr machen müsst, damit dann wirklich aus eurem Körper irgendwann ein Plastikteil wird, das ihr in der Hand halten könnt. Und damit, ja, bis nächste Woche.